Echt verrückt werden mit diesen Bedini-Motoren. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Ich hatte euch ja letztens diese Story von diesem Transistor TIP42C erzählt, ne? dass ich damit versucht habe, einen Bedini-Motor zum Laufen zu bringen und da oszilliert er nur so vor sich hin. Ne? Ähm, ihr seht, die Diode ist in diese Richtung eingebaut. Ne? Also hier vorne ist der Strich dran an der Diode. Und geht dann bei mir auf den Minus. Ja, so, da oszilliert er. Hm. So, jetzt habe ich mir den hier zusammengebastelt, noch eine extra Wicklung drauf gemacht, die Originalwicklungen Parallel geschalten und ich habe na, auch Partout nicht zum Laufen bekommen. Doch dann habe ich mich an Flo erinnert. Ja, Flo von Too äh, viel von Flo Stada, ne, den Kanal kennt ihr vielleicht auch. Er hat mich mal besucht und da haben wir versucht, seinen Bedini zum Laufen zu kriegen und irgendwann hat der Kerl einfach mal Plus und Minus vertauscht und dann ist er gelaufen. Ja, wie ihr seht, habe ich das bei mir jetzt auch mal gemacht. Ne? Plus geht jetzt hier, wo das Schwarze rankommt, rein und der Minus ist jetzt die andere Seite. Ja, auf einmal funktioniert er, komischerweise. Oder, weiß nicht. Sollte das wirklich ein PNP-Transistor sein, anstatt ein NPN? Muss ich nochmal gucken. Aber dann dürfte der ja auch nicht funktionieren, damit es eine Selbstoszillation gehen, oder? Hm.